Digitalisierung bedeutet für mich, unirrelevante Nachrichten auch online lesen zu können. Und super Live zu verfolgen, zum Beispiel auf dem WebMoritz.